zuschicken eingehen können. Ja. Also deswegen, ich würde einfach noch einmal unsere E-Mail-Adresse in den Chat posten und Sie bitten, dass Sie uns, uns Ihre Fragen äh, einfach direkt in die Hotline schicken. Ja, super. Vielen herzlichen Dank äh, auch für Ihre Kooperation und für Ihr Engagement. Das ist äh, eigentlich gewaltig, was der ÖD hier leistet. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich gehe jetzt äh, zum äh, nächsten Beitrag und schaut ob der Herr Beiersburg schon da ist. Jawohl. Hallo, Herr Beiersburg. Es geht sich relativ gut aus noch. Sie erzählen uns jetzt was zum Thema E-Twinning. Es ist ja ein Projekt, das es seit vielen Jahren gibt, aber wie besonders hier der Aspekt der Inklusionskultur bei Schulprojekten mitgedacht werden kann. Bitte sehr. Genau. Ja, einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Soll ich einfach Präsentation teilen? Ich bin nicht... Ja, bitte. Okay, okay, dann machen wir das gleich so. Sekunde. Hey, ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Funktioniert. Super, perfekt. Äh, ja, ähm, ja, also nochmal einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite, Frederik Weisburg äh, von der Nationalagentur ähm, Erasmus Plus, auch im ÖRD. Ähm, ich darf Ihnen heute ein bisschen was über die E-Tuning-Plattform erzählen, wie der Rippe schon gesagt hat, im Kontext auch von Inklusionskultur ähm, im Rahmen von Online-Schulprojekten. Diese, diesen Input hätte eigentlich meine Kollegin wesner Bayer gemacht. Dies ist leider verhindert und ich bin kurzfristig eingesprungen, aber freue mich umso mehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, in aller Kürze, ähm, kurzer Überblick, ähm, wie das jetzt aussehen wird. Ich werde jetzt mal kurz erklären, was ist E-Tuning überhaupt, was kann man auf E-Tuning machen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, es ist eigentlich ein soziales Netzwerk für Pädagoginnen und Pädagogen in Europa. Es ist aber gleichzeitig auch eine Online-Projektplattform, auf der man virtuell Online-Projekte durchführen kann ist auch äh, gefördert, ähm, beziehungsweise Teil des Erasmus-Plus-Programms, nur halt auch ein bisschen niederschwelliger, weil es ja hier nicht, äh, wie bei den anderen Erasmus-Plus-Projekten, ähm, um, um physische Mobilität geht, ähm, wo man wirklich seine Partner im Ausland auch besucht, sondern man kann auch Erasmus-Aktivitäten online virtuell durchführen. Und da bietet ähm, eTuning einen sehr niederschwelligen Projektraum, wo es auch ganz ohne Fördermittel und ohne äh, große Antragstellungsprozedere abläuft. Ähm, ja, ich werde Ihnen kurz zeigen, ähm, wie das mit der Registrierung ausschaut, ähm, wie man Projektpartner auch finden kann, also sowohl für eTuning-Projekte als auch für plus projekte dann. Ähm, ähm, ja, was man überhaupt mit so einem eTuning-Projekt äh, machen kann. Ich meine, wir bieten ja auch eine Vielzahl äh, an sehr ausführlichen Webinaren dazu an, wo man sehr ins Detail auch gehen, wie man mit so einem Twin Space, so heißt nämlich der virtuelle Raum, wenn man ein eTuning-Projekt startet, ähm, was man da machen kann, wie das Ganze funktioniert und da verweise ich dann, Sie dann im Anschluss noch dann äh, auf unsere Webseite, wo wir eben diese ähm, Veranstaltungen ähm, aufgelistet haben und auch aufzeichnen. Das heißt, äh, Sie können sich das auch jederzeit anschauen. Wir haben E-Tuning für Anfänger, wir haben E-Tuning für Fortgeschrittene, ähm, weil das wird sich in dem Rahmen heute nicht ganz ausgehen, dass ich Ihnen das so sehr im Detail erkläre. Ja, und wie der Herr auch gesagt hat, heute geht es aber auch ein bisschen um Inklusion durch E-Tuning-Projekte. Also wir haben da, ich habe da, eine Kollegin hat da ein paar Beispiele rausgesucht, wie das in etwa aussehen könnte. Ähm, ja, E-Tuning bietet, wie ich auch kurz angesprochen habe, eine große Palette an Fortbildungsmöglichkeiten für Pädagoginnen und Pädagogen, sowohl hier bei uns äh, in Österreich. Äh, wir bieten hier eine Vielzahl an Seminaren und Webinaren an, aber auch viele spannende internationale Veranstaltungen. Ähm, ja, und äh, am Ende ganz kurz auch noch der Hinweis, dass e und E-Education ja auch schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten und was für Möglichkeiten sie hier haben. Ähm, ja, also nochmal ganz kurz ganz allgemein. Ähm, e ist eine, wie schon gesagt, kostenlose ähm, und sehr sichere Online-Gemeinschaft für Schulen in Europa. Und was meine ich mit sicher? Ähm, insofern sicher, dass sie ähm, sich sicher sein können, dass wirklich nur Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Schulpersonal Zugriff auf diese Plattform haben ja. und das können wir insofern sicherstellen, dass wir jede einzelne Registrierung, also zumindest in Österreich, jede österreichische Lehrperson oder Person, die in der Schule arbeitet, die sich auf dieser Plattform registriert, wird von uns gecheckt und überprüft, ob sie auch wirklich ein Anstellungsverhältnis an einer Schule haben und erst dann sind sie freigeschalten und können da an eTuning partizipieren. Was ja auch in weiterer Folge ein guter Hinweis ist, weil man ja auch äh, seine Schülerinnen und Schüler in solche E-Tuning-Projekte einlädt und ja man sich hier sicher sein kann, dass das eine geschützte äh, Plattform ist. Ähm, seit 2005 gibt es E-Tuning mittlerweile. Äh, die, die Plattform ist im äh, ständigen Wachstum. Ähm, es kommen auch immer wieder neue Länder dazu. Ähm, es ist nämlich so, dass E-Tuning ist Teil des erasmus Plus programms aber... Es sind nicht nur die Erasmus-Plus-Länder dabei, also nicht nur die EU-Länder und die EFTA-Staaten und die Türkei, sowie in Erasmus-Plus, sondern äh, auch die sogenannten e twinning plus länder Also das sind so äh, Länder des benachbarten ähm, EU-Raums wie Armenien, Aserbaidschan, Tunesien zum Beispiel. Ähm, ja, und seit 2014, also wurde 2005 gegründet und ist seit 2014 offiziell Teil des Erasmus-Programms. Ja, das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Äh, wer äh, mitmachen kann bei e twinning das ist eben das Bildungspersonal, also alle Lehrkräfte, Schulleiterinnen, aber auch zum Beispiel die Schulbibliothekanen oder Schulärzte könnten sich theoretisch auch auf der Plattform registrieren und den Austausch treten mit äh, Kolleginnen ähm, aus dem europäischen Ausland. Ähm, es gibt dann auch noch ein äh, Projekt für pädagogische Hochschulen. Also es können jetzt auch Lehramtsstudierende, Studierende schon ähm, bei eTuning partizipieren, um auch schon in der Lehrerinnenausbildung mit eTuning in Kontakt zu kommen. Ähm, das läuft auch ein bisschen anders als bei den regulären ähm, Personen, als bei den regulären Pädagogen, und Pädagogen die sich da registrieren. Ähm, ja, und natürlich die Schülerinnen, wie gesagt, ein bisschen begrenzt, weil dazu müssten Sie dann als Lehrkraft, die ein e projekt macht, Ihre Schüler auch dazu, dazu einladen. Ähm, ja, vielleicht so ein paar äh, Figures, ein paar Daten. Wir haben im November 2021 äh, so einen... Kleinen oder großen, kann man sagen, Meilenstein gefeiert in der e community Wir hatten nämlich die einmillionste Lehrkraft, die sich registriert hat. Also natürlich ganz Europa jetzt betrachtet. Ähm, mittlerweile sind es seitdem eh auch schon wieder eine Million, 44.000, glaube ich. Ähm, ja, und das sind eben insgesamt 43 Länder. Aber auch in Österreich sind wir mittlerweile schon sehr gut vertreten. Also es sind schon 33 Prozent aller österreichischen Schulen ähm, auf der Plattform vertreten. Und das sind mit insgesamt 6.000 Lehrkräften. Ja, ähm, so sieht das Ganze aus. Also das ist die europäische e eTwinning-Seite, eTwinning.net. Und äh, wenn Sie auf eTwinning.net gehen, äh, ja, da kann mal jeder hinschauen. Da gibt es ein paar Bereiche, ja, also Community, Newsroom, da gibt es ähm, ähm, schulbildungspolitische Artikel ähm, aus ganz Europa. Äh, Get Inspired ist vor allem ein, ein, ein sehr spannender Bereich, äh, weil hier gibt es die sogenannten Projektkits, da werde ich gleich Herz zeigen. Ähm, gerade wenn man es nicht so erfahren mit E-Tuning ist, äh, wie schaut so ein E-Tuning-Projekt aus, kann man sich an diesen Projektkits orientieren und kann die auch als Bausteine, also Bausteine aus diesen Projektkits herausnehmen für sein eigenes E-Tuning-Projekt. Ähm, das funktioniert generell jetzt ganz einfach, äh, sich zu registrieren auf der Plattform, also einfach hier rechts oben auf den Register-Button klicken. Man muss also ein paar rudimentäre Informationen zu seiner eigenen Schule, zur, ähm, zur eigenen Person angeben. Es ist natürlich so, je wenn Sie dann da einsteigen, Sie werden das dann vielleicht gesehen, das ist dann ein bisschen aufgebaut wie so ein soziales Netzwerk für Pädagoginnen und Pädagogen und da empfehlen wir dann schon immer auch ein bisschen was über sich preiszugeben, also was unterrichten Sie, was, äh, welches Alter haben Ihre Schüler, äh, in welchen Fächern möchten Sie kooperieren mit anderen Lehrern, weil Sie werden ja auch anderen Lehrerinnen und Lehrern auf dieser Plattform angezeigt ähm, und das macht natürlich schon Sinn, wenn man da ein bisschen, ein bisschen mehr über sich äh, erzählt, vielleicht auch ein Bild reinstellt. Ähm, ja, einfach um es anderen auch ein bisschen kommunikativer ähm, zu machen, mit ihnen zu kooperieren. Ähm, oder dass die Leute ein bisschen einen besseren ein Einblick bekommen über ihre Person. Ähm, ja, ähm, ich würde an dieser Stelle ja eigentlich in die Plattform einsteigen, aber wie gesagt, das wird den Rahmen noch ein bisschen sprengen. Und da würde ich Ihnen nämlich im Detail zeigen, wie das funktioniert mit ähm, der Projektpartnersuche. Und das ist ja eben jetzt nicht nur für e projekte relevant, sondern alle von Ihnen, die vielleicht in Ihrer Schule schon mal ein Erasmus-Plus-Projekt gemacht haben. Ähm, ist es ebenfalls ans Herz gelegt, äh, E-Tuning dafür zu nutzen, weil es gibt da dezidierte äh, Projektpartnerforen, ähm, wo Sie auf der einen Seite selber Partner suchen können für internationale Kooperation. Ähm, sie können aber auch ähm, einfach äh, selber quasi einen Beitrag reinstellen und sagen: Ich bin auf der Suche nach Partnern, zum Beispiel aus Frankreich oder aus Polen. Äh, wie auch immer zu einem bestimmten Thema. Und Sie werden sehen, das ist eine sehr, sehr belebte Plattform und man hat in kürzester Zeit Rückmeldungen von anderen Pädagogen aus anderen europäischen Ländern, die da eventuell mit Ihnen kooperieren möchten. Das ist eben eine Möglichkeit über diese Projektpartnerforen. Auf der anderen Seite hat man eben auch die Möglichkeit an internationalen Seminaren, ähm, teilzunehmen. Die sind jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren vorwiegend online, haben die stattgefunden. Schön langsam gehen wir jetzt wieder ähm, in Richtung physische Präsenzveranstaltungen, ähm, wo es dann wiederum schon auch die Möglichkeit für Förderungen gibt. Es ist nämlich so, ähm, dass in ganz Europa verteilt diese, diese internationalen E-Tuning-Seminare stattfinden und Sie können dann bei uns, bei der österreichischen Agentur für E-Tuning, ähm, sich bewerben für so eine Teilnahme. Wir haben dann immer ein gewisses Kontingent für Plätze. Ähm, für österreichische Pädagogen. Ähm, und da wird natürlich dann äh, Reiseaufenthaltskosten und diese Seminarpauschale von uns übernommen, wenn das genehmigt wird. Und die Chancen sind dann immer sehr gut, weil ähm, ja, wir haben meistens genug Plätze für die meisten Veranstaltungen. Ähm, ja, und Online-Community, damit ist gemeint, es gibt zwei Bereiche auf eTuning Live. eTuning Live übrigens, das ist eben der Bereich, in den kommen Sie nur rein, wenn Sie registriert sind. Ähm, und da gibt es dann eben sogenannte Gruppen, also Gruppen zu unterschiedlichsten Themen. Um, und natürlich auch zur so, um, Projektpartnersuche, aber eben auch zu Themen dann wie Inklusion ähm, oder eben die aktuelle oder eben Sprachenlehren oder zum Beispiel das aktuelle Jahresthema ist ja das Europäische Bauhaus. Also wie kann man den eigenen Schulraum ein bisschen inklusiver, offener gestalten und ideale, ein ideales Lehrumfeld ähm, gestalten? Also das ist das e jahresthema heuer. Da gibt es auch sehr viele Veranstaltungen dazu und die Jahreskonferenz wird sich dann auch äh, um dieses Thema drehen. Ähm, also bei diesen Gruppen gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl äh, von Gruppen zu unterschiedlichen ähm, Bildungs-, äh, schulbildungsrelevanten Themen und eben die Events, ähm, wo es natürlich dann auch Partner-Finding-Foren gibt und eben andere Fortbildungen. Ähm, ja, jetzt noch ganz kurz, ähm, nur dass Sie das eben auch gehört haben, wie das ein bisschen funktioniert vom Ablauf, ja, weil wir schauen uns dann eh kurz an, äh, was es für Arten von Projekten zum Beispiel gibt. Aber ähm, so ein E-Tuning-Projekt, wie startet man das? Es ist so, Sie registrieren sich einmal auf E-Tuning, wie ich das jetzt soeben beschrieben habe. Und in weiterer Folge müssen Sie ähm, ja, einen Kontakt herstellen mit anderen äh, Pädagoginnen und Pädagogen. Ähm, das funktioniert wie auf Facebook im Prinzip, eine Freundschaftsanfrage senden. Ähm, wenn Sie eine Freundschaftsanfrage senden, dann sieht die andere Person auch gleich, ähm, wer Sie sind, ähm, was Sie unterrichten, was im Land Sie sind und so weiter. Weil Sie können nur mit einer äh, zweiten ähm, Partner- Lehrkraft ein Projekt starten, das heißt, Kontaktanfrage senden ist der erste Schritt und dann kann man in weiterer Folge ein Projekt erstellen, weil sobald Sie auf Projekt erstellen klicken, werden Sie schon gefragt, mit wem möchten Sie denn dieses Projekt erstellen? Und ja, das ist dann einfach der nächste Schritt. Danach macht man eine kurze Projektbeschreibung und diese Projekte werden dann von uns wiederum, also sowohl von uns als auch von der Agentur Ihrer Partnerlehrkraft, freigeschalten. Das dauert in der Regel also maximal einen Tag. Und dann haben Sie einen sogenannten Twin Space, der sich dann geöffnet hat. Und das ist dann eben dieser virtuelle Raum, dieser virtuelle Projektraum, in dem Sie dann äh, ja, sehr viele Möglichkeiten haben, zusammenzuarbeiten, Ihre Schüler zu involvieren. Ähm, hier haben Sie einen Screenshot, wie das nett aussieht. Das Tolle ist ja auch, ähm, also man hat hier Seiten, Materialien äh, kann man hochladen, man hat Foren. Man kann dann Online-Sitzungen machen, also dazu komme ich gleich auf der nächsten Seite. Was ich aber noch erwähnt haben möchte, ist was ganz toll ist, nämlich, dass man für jede einzelne Seite, also unter Seiten kann man eben einzelne Seiten erstellen und jede einzelne Seite können Sie selbst definieren. Sehen das nur die Personen im TwinSpace, also nur die, die Sie dazu eingeladen haben, Ihre Schüler. Sie können auch sagen, es gibt auch Seiten, die vielleicht nur die Lehrer sehen können. Sehen das eventuell sogar die gesamte, sieht das die gesamte e community also jeder, der auf e registriert ist, oder mache ich überhaupt einzelne Seiten sichtbar für das gesamte Internet. Dann können Sie nämlich quasi mit seinem e Twin twinspace auch so eine Art Projektblog machen äh, und ähm, ja, alle Ihre Ergebnisse oder Aktivitäten, die Sie in so einem virtuellen Projekt äh, durchführen, auch einer größeren, ähm, einer größeren Öffentlichkeit einsehbar machen. Ähm, was ja gerade bei Erasmus-Projekten wieder sehr praktisch ist, weil da haben sie ja auch ein bisschen den Auftrag, dass sie ihre Aktivitäten sichtbar machen. Das ist der Europäischen Kommission ja sehr wichtig, ähm, dass, das, ähm, ja, dass das auch für eine andere Öffentlichkeit einsehbar ist. Und da kann man eben E-Tuning ganz kostenfrei dann wie einen Projektblock nutzen auch. Ja. Also, wie ich schon kurz gesagt habe, man kann Seiten zu einzelnen Projektthemen erstellen. Sie können Materialien hochladen, Dokumente, Fotos. Sie können natürlich auch Links einbetten von Videoplattformen. Sie, Sie haben viele Möglichkeiten zum Kommunizieren. Sie können einen Blog erstellen. Es gibt Foren. Es gibt auch eine Live-Video-Chat-Funktion. Also das Ganze läuft mit, mit Adobe Connect im Hintergrund. Das heißt, man kann das Ganze im Twinspace, die komplette Kommunikation mit einer Partnerschule, abwickeln, wenn man es möchte und was eben auch möglich ist. Man kann, es gibt eine Fülle an externen Applikationen, die man einbetten kann in den Twinspace, entweder per Iframe oder auch per HTML-Code, je nachdem, was für Fähigkeiten man da hat. Und die werden dann auch direkt in Twinspace angezeigt. Also da gibt es eine Haufen von kollaborativen Tools. Auch dazu machen wir Webinare, welche Tools man denn in den Twinspace einbetten kann. Und haben auf unserer Homepage auch eine Vielzahl an Informationen dazu. Ja, was dann so ein Ergebnis sein kann, also ähm, Schüler haben natürlich auch äh, viele Möglichkeiten, äh, Dinge zu tun, aber je nach den Berechtigungen, die sie als Lehrkraft äh, den Schülern geben, ja, sie könnten dann Seiten bearbeiten, sie können selber Themen recherchieren, Ergebnisse teilen, Materialien hochladen oder auch, äh, ja, geme gemeinsame Umfragen machen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, man kann äh, den TwinSpace mit anderen Anwendungen kombinieren, also ein Beispiel wäre zum Beispiel Mad Max, das ist so ein so ein Tool, äh, da kann man gemeinsam eine Zeitschrift erstellen, also kollaborativ könnten dann Schüler von verschiedenen Schulen gemeinsam so eine Zeitschrift erstellen auf dem Twinspace, ähm, was sie dann quasi dieses Matmax haben, sie dann eingebettet im Twinspace und dann wird dann, dann gearbeitet. Also Padlet oder Genelly ähm, sind jetzt andere ähm, Ad-Hoc-Applikationen, die man als Einfall, die man einbetten könnte. Ja, das sehen Sie dann hier auf den Links. Ja, was könnte jetzt zum Beispiel ein Projektthema sein? Also, dieses Projekt, ein Leben in Harmonie, das hat meine Kollegin rausgesucht, weil es eben ein, ein Thema ist, ist, ein Projekt ist, das sich mit Inklusion beschäftigt. Und das ist eben, eben auch ein Projekt-Kit, was Sie schon sich anschauen können, ohne jetzt überhaupt auf eTuning registriert zu sein. Wenn Sie einfach auf die Startseite gehen, unter Inspiration heißt der Reiter. Ich glaube, auf der zweiten Seite finden Sie das dann schon. Das ist ein Projekt, wo sich die Aktivitäten, also zwischen das, ja, Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren. Es ähm, ist ein Projekt, wo sich die Aktivitäten darauf konzentrieren, den Schülerinnen und Schülern ähm, Werte wie zum Beispiel Fürsorge, Mitgefühl, Respekt, Verantwortung und Toleranz näher zu bringen und um ihnen zu zeigen, wie sie diese in, in ihrem Alltag anwenden können. Aber das schauen Sie sich besser, wenn Sie sich für das interessieren, äh, können Sie sich im Detail genauer anschauen. Ähm, jetzt einmal ganz allgemein, wie könnte man... Inklusion durch ein e tuning projekt fördern. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, ähm, Inklusion bedeutet ja vieles. Also, es geht ja hier nicht nur um die Einschließung von, von Menschen mit äh, Behinderungen oder Lernschwierigkeiten, sondern es gibt ja auch geografische Hindernisse, also zum Beispiel sehr entlegene Regionen. Ähm, und das ist etwas, wo e also europaweit sehr stark genutzt wird. Gerade in sehr entlegenen Gebieten ähm, kann man quasi als zum Beispiel eine, eine, eine, eine kleine Schule in einem kleinen Bergteil, die nicht so viel den Anschluss hat zu Europa, kann hier wirklich die äh, Fühler ausstrecken und ähm, ja, mit ganz Europa eigentlich ähm, zusammenarbeiten und Projekte realisieren. Ähm, ja, auch die Verbesserung des kulturellen Verständnisses durch virtuelle Mobilität ist so eine Möglichkeit. Also gerade ähm, bei Jugendlichen ähm, aus Minderheiten oder benachteiligt, benachteiligten sozioökonomischen. Hintergründen ähm, ist das ähm, eine Möglichkeit und ich zeige Ihnen noch gleich ein Projektbeispiel dazu. Ähm, ja Oder eben auch der Umgang mit bildungsbezogenen Herausforderungen, also wie Lernschwierigkeiten, Schulverweigerung, ähm, geringe Qualifikationsniveaus oder schlechte schulische Leistungen. Die können eben durch Pädag Austausch zwischen den Pädagogen, ähm, also zum Beispiel durch Best-Practice-Austausch, kann das gefördert werden. Es können ja auch Pädagogen ein Projekt gemeinsam starten, ohne um jetzt unbedingt Schüler zu involvieren. Also das ist, es ist sehr offen, ähm, Sie können ein e projekt anlegen und äh, planen dürfen ganz, wie Sie wollen. Also wir machen hier überhaupt keine, es gibt überhaupt keine Vorschriften. Ähm, es gibt nur sehr viele Tools und sehr viele nützliche Werkzeuge, die man da nutzen kann. Ja, ähm, ja also das ist zum Beispiel so ein Projekt, wenn Sie auf E-Tuning registriert sind, könnten Sie dann, sind Sie dann auf E-Tuning live und da könnten Sie dann auf Projekte gehen und wenn Sie dann user Name, Children, Password, Rights eingeben, dann würde Ihnen dieses Projekt angezeigt werden. Das also ist ein Volksschulprojekt äh, zwischen Deutschland, Griechenland, Island, Rumänien und Slowenien. Und hier ist zum Beispiel so der Fall, dass eine ganz entlegene kleine isländische Volksschule ähm, ja, ein, ein, ein Projekt gemacht hat mit den anderen Ländern, ähm, um eben verschiedene Kulturen, Religionen, Lebensumstände von gleichaltrigen anderen Teilen Europas kennenzulernen. Und ja, durch diese Zusammenarbeit haben sie sich und auch durch die Teilnehmer an synchronen Online-Meetings haben sie sich quasi ja, das Gefühl gehabt, ein bisschen mehr im Zentrum zu stehen und nicht mehr so ent, entlegen, ähm, entlegen zu sein. Ähm, ja, ein äh, sehr wichtiges Thema, ähm, Migration und äh, Flüchtende. Ähm, das war auch ein Schwerpunktthema vor zwei Jahren, eTwinning. Und es gibt einen Haufen Projekten dazu. Es gibt auch eben eine sehr empfehlenswerte eTwinning-Gruppe, Integrating Margaret Students at School. Das ist ja vielleicht gerade jetzt äh, wieder von noch größerer Bedeutung. Also, das ist eine Gruppe, wo Lehrer aus ganz Europa einen Haufen Materialien zusammengetragen haben, ähm, die ihnen dabei helfen können, ähm, Flüchtende, also kind, Flüchtlingskinder oder eben Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in, besser in den Schulalltag zu integrieren. Ähm, dieses Projekt selber, also da gäbe es jetzt dieses Video, das hätte ich Ihnen ganz gern gezeigt, das geht sich jetzt aber natürlich nicht aus, weil das, glaube ich, dauert glaub ich fünf Minuten und dann sind wir schon am Ende. Äh, ja, grundsätzlich ging es nur, das möchte ich ganz kurz nur erklären, äh, hier haben sich Frankreich, Deutschland, Niederlande und Norwegen zusammengeschlossen. Ähm, das Projekt hat sich mit ähm, Migration und Flüchtlingen beschäftigt, wobei die Schüler die Unterschiede äh, herausgearbeitet haben zwischen Migranten und Flüchtern zum Beispiel und das äh, gegenübergestellt haben, äh, wie auch die Schülerinnen aus den verschiedenen Ländern, das jetzt sehen, zum Beispiel. Ja. Ähm, ein drittes Projekt, das meine Kollegin rausgesucht hat, ähm, da geht es ja, um die bildungsbezogenen Herausforderungen. Also, hier geht es um Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf, ähm, die eine Reihe von Einschränkungen haben. Und durch diese Projektaktivitäten, ja, also durch dieses mit anderen Schülern im Ausland zusammenarbeiten, auch mit diesen Videochats, wo man sich auch sieht, wo man, wo man auch andere Schüler im Ausland sieht, ähm, ja, das stärkt dann einfach das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl, wenn hier positiv ähm, Erfolgsbringend zusammengearbeitet wird. Und, ähm, ja, das sind sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ja, jetzt nur noch ganz kurz äh, abschließend möchte ich noch ein bisschen was zu dem Angebot, was ich vorher kurz angeschnitten habe, sagen. Also diese internationale berufliche Fortbildung findet eben in diesen 43 Ländern statt. Ähm, wir unterscheiden zwischen verschiedenen Formaten an Veranstaltungen, also vor allem einmal die internationalen Seminare, die äh, vorwiegend online jetzt stattgefunden haben. Wir haben sogar am Donnerstag und Freitag ein Sprachenseminar, wo 150 Te äh, Lehrerinnen und Lehrer aus insgesamt 23 Ländern teilnehmen. Das wird von Österreich aus organisiert, ist aber jetzt noch online. Ähm, Im äh, Anfang Juni organisieren wir ein, unser erstes Präsenzseminar äh, wieder für Länder des Donauraums. Die Ukraine wäre da auch dabei gewesen. Äh, tragischerweise ist das jetzt natürlich leider nicht möglich. Ähm, wir haben uns da auch... Überlegen, wie wir das Thema behandeln werden mit dieser Veranstaltung. Nur da haben wir zehn Plätze für österreichische Pädagoginnen. Das wird in Wien zwar stattfinden, aber äh, ist für alle Österreicher und Österreich offen, ähm, da teilzunehmen. Äh, Anreise und Klassinologie wird natürlich von uns übernommen. Das ist nur zur Info. Ähm, ja, wir haben äh, short Onsite courses gibt es, also mit zu so verschiedenen Themenschwerpunkten und Workshops. Es gibt auch short online Courses, also das sind wirklich ganz kurze Veranstaltungen. Ja, und die Jahreskonferenz. Ich habe schon kurz angeschnitten. Das Jahresthema heuer ist der ähm, European Bauhaus, Imagining a Creative Learning Environment in Green Inclusive Schools. Also wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, da werden wir sehr viel anbieten dazu im Laufe des Jahres. Und auch diese Jahreskonferenz, wo 600 E-Twinner aus ganz Europa zusammenkommen, ähm, wird sich um dieses Thema drehen. Ähm, ganz kurz von uns ein weiteres Angebot noch. Ähm, wir bieten jetzt die vierte Staffel, machen wir jetzt der der Webinare donnerstags mit eTwinning, also wir sagen schon eine Staffel dazu, weil es wirklich so eine jeden Donnerstag, 17 Uhr, das kann man sich schon so ganz fix ähm, eintragen, ähm, machen wir äh, Webinare zu unterschiedlichsten Themen. Ähm, also, jetzt, Sie sehen jetzt einmal die nächsten Termine, äh, die schon fixiert wurden von meiner Kollegin, ähm, hier eingetragen. Äh, schauen Sie einfach auf eTwinning.at, das ist nämlich unsere Seite, äh, was wir da anbieten. Das sind nur so einstündige Kurse, wird, wird zum Teil auch von anderen Lehrern. Gemacht, teilweise auch von Experten aus, aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ja, und jetzt auch kurz noch zu der Zusammenarbeit zwischen eTuning und eEducation. Ähm, wir sind ja schon seit äh, einigen Jahren hier in Kooperation und sind auch sehr froh, dass Sie mit ähm, Aktivitäten, die Sie in E-Tuning setzen können, Sie ja die e Education Badges sich verdienen quasi ähm, durch unterschiedlichste Aktivitäten, also Einsatz digitaler Medienunterricht, schulübergreifende Kooperation, Schulentwicklung. Verbreitung von E-Learning in der Bildungslandschaft, das sind ja alles Themen und Dinge, die wir in E-Twinning ja auch machen. Also heißt, Sie können das auf E-Twinning machen und können sich damit quasi auch E-Education-Badges verdienen und das wird ja noch angerechnet dann. Ähm, ja, und wir leiten natürlich auch immer über Veranstaltungen an E-Education weiter und sind sehr froh, dass wir da auch immer wieder mal im Newsletter aufgenommen werden. Äh, und allerletzte Folie, ähm, eben weil es nicht immer ganz so einfach ist äh, mit der Unterscheidung. Es gibt ja mehrere Seiten hier und eTuning.net ist eben dieses europäische Portal, ja, um das sich alles dreht, wo die Projekte durchgeführt werden, wo das meiste an Online-Veranstaltungen noch angeboten wird, wofür Sie sich registrieren müssen. Wir haben aber auch eine nationale Webseite eTuning.at, wo Sie eben alle österreichischen Angebote, Webinare, Veranstaltungen finden und sehr viel Hilfestellung natürlich im Umgang mit der Plattform. Und wenn Sie registriert sind auf eTuning.net, haben Sie auch Zugang auf eTuning Live. Das ist quasi dieses soziale Netzwerk und den Twin Space, das ist dann ihr eigenes virtuelles Projekt. Ja, ähm, das ist sich jetzt fast auf die Minute ausgegangen. Ich bin da jetzt ziemlich durchge, äh, durchgeflogen. Ähm, in der Regel nehmen wir so ein bisschen mehr Zeit dafür, aber es ist natürlich klar, dass das heute jetzt auch nicht möglich war bei den ganzen tollen äh, Workshops, die es hier gibt. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn Sie ähm, sich für eTuning interessieren, vielleicht registrieren darauf und Projekte machen. Ja, Herr Beiersburg, vielen herzlichen Dank. Äh, war sehr schnell, sehr kompakt, aber es gibt ja Gott sei Dank äh, die Aufnahmen und das dann zum Nachlesen. Und E-Twinning per se ist äh, eine bekannte Projektstruktur. Ich habe schmunzeln müssen, wie äh, Sie den Verweis auf dieses Projekt in Island erhalten haben. Ich bin auch jetzt... Äh, wo ich mir das zuerst nie gedacht habe, über ein Erasmus-Plus-Projekt und da ist e äh, sozusagen äh, kofinanziert, mhm. äh, in Island gewesen. Und äh, wenn man die Weiten da sieht, dann versteht man das, dass in peripheren Regionen natürlich äh, mhm. das Bedürfnis gibt, sich zu vernetzen. Ja. Absolut. Und ähm, da muss ich auch sagen, also diese Projektvernetzungen äh, mit anderen Ländern. Die ist schon sehr sagenhaft gut, denn man sieht einerseits, wie andere Bildungssysteme funktionieren, wo Problemlagen sind. Man kann aber dann auch wieder die eigene Situation etwas besser einordnen und das ist Lernen voneinander und das ist grundsätzlich. Genau. Und der das heutigen Feed Zeit ist etwas ganz Wichtiges. Das Feedback erhalten wir auch. Also, die, die mal da angesteckt sind mit diesem europäischen Virus der, der internationalen Kooperation, also, die wollen das auch immer weitermachen. Das wir nur so weitergehen. Ja, vielen Dank, Herr Beiersburg. Ja, danke für die Einladung.